Hallo. So, nächstes Video und heute mal von der Handkamera, Handkamera, von meinem Touchscreen, braucht man nämlich wegen, weil ich brauche Bodilinux. Body Linux, und wir machen es mal in VirtualBox. Wieso brauche ich dann meinen Touchscreen? Weil ich gelesen habe, in der Linux Welt, dass das BODY Linux Touchscreen fähig sein soll. Gut. Wollen wir das mal testen. Bunny Linux 2.3 und wir hauen mal rein. Normaler Start. Schauen wir mal und warten ab und dann sehen wir mal weiter. Ich hoffe, mein Kopf ist jetzt nicht im Video. Äh, ein bisschen ausrichten. Gut, ich denke, das müsste eigentlich hinhauen. Jetzt mache es mal kurz mit der Maus. Ja. So, ich gucke mal. Ich gerade mal auf meine... Kamera auf dem Monitor. Gut, Body Linux 2.3.0 Ich schnapp mir gerade mal das Heft, der soll Samsung mitgemacht haben. Samsung soll er mitgemacht haben? Gut, dann schauen wir mal. Touchscreen. Touchscreen geht es? Jawoll. Schöne dicke Rollbalken. Wir haben verschiedene Optionen. Ich nehme jetzt nicht die normale Desktop-Version, sondern nehme mal Tablet. Ne? Tablet-Version wollen wir mal gucken wie das aussieht weiter gut dann haben wir verschiedene themes zum auswählen default default das ist schön schwarz äh, schön schwarz so und dann sieht das so aus können wir das erkennen ich glaube so ein bisschen bisschen sollte ich jetzt mal mit der maus nachhelfen damit das hier komplett im video ja ich denke so soll es gehen gut also jetzt gehe ich mal wieder in die virtuelle maschine so was haben wir denn da um die Linux 230 mit Touchscreen-Bedienung-Anwendungen Zubehör, äh, Leafpad zum Beispiel. Ne? Das ist so ein ähm, Textschreibe-Dingenskirchens. Ja, wie schreibe ich denn jetzt Text? Hier oben so ein Tastatursymbol. Und das kann man da ein- und ausblenden. Wenn ich nur einmal tippe, langt das vollkommen. Da kann man auch so umschalten, was will man jetzt zahlen oder was weiß ich. Dann kann ich da so eintippen. Seht ihr dann entscheidend da die Zahlen oder ich kann auch Text tippen, Enter drücken, hm, ja, kann er was schreiben. Sehr schön, wie kriegt man das wieder weg? Hier oben wieder auf die Tastatur. Wie kriege ich jetzt Leafpad, also dieses Edit-Ding weg? Hier oben das Kreuzchen schließen. Hier oben sieht man immer die laufenden Programme. Änderung an Umbalanz speichern, no, warum nicht? So, hier gibt es auch so eine, so eine Art Home-Button. Ich hoffe, das kann man jetzt alles schön... Im Video sehen. Gut, was Also hier oben ein File. Anwendung, Zubehör, Archiv und Leafpad, Einstellungen, EC Systemtool, XDM, Config Network Connection Synaptic Paket Manager. Ja, also im Moment haben Sie es alle nicht so mit E-Mail. Ne? Hier habe ich kein E-Mail-Programm gesehen, das sieht aus. Debian 7 hatte äh, nur Mat. Drin, matt, das war ziemlich matt. Hier kann ich suchen. Brauche ich natürlich wieder die Tastatur, sagen wir mal, ich suche hier das von der Bird. TH äh, von der Bird. Gut, kann ich also ganz normal suchen. Basiert so ein bisschen auf Ubuntu 12.04 LTS und hat zumindest ein Backport, so das beschrieben, der entsprechenden Paketquellen, also die gleichen. Pakete in seinen eigenen Quellen, Thunderbird, vormerken, gegebenenfalls dann noch die deutschen deutsche Sprachpakete hier suchen. Gut, bei manchen Programmen funktioniert auch das Rollen direkt hier. Hier Thunderbird-lokale.de, Zugehör anwenden, installieren, zum Installieren, also geht alles mit Touchpad. Ähm, wenn ich nicht genau treffe, liegt es daran, dass ich hier so ein bisschen. Neben, der, neben dem Monitor dann sitze ich nur ein bisschen neben der Spur. bin Gut, hier oben sieht man wie gesagt, was so läuft. Und wenn das beim ersten Mal nicht so funktioniert, ist auch nicht so tragisch. Einfach nochmal. Ne? Noch Kann man gleich mal genauer testen. Gegebenenfalls äh, alle Aktualisierungen, nochmal neu laden. Ja. Dass die Paketquellen sich aktualisieren. Wie gesagt, alles Touchscreen-fähig mittlerweile. Hier oben haben wir zum Beispiel eine Uhr. Ne? Uhr. Ureinstellungen, Lautstärke, Master Control. Richtig schön gemacht. Sehr schön. Gut, nochmal anwenden. Ich glaube beim ersten Test, den ich vorhin gemacht habe, musste ich auch zweimal. Nee, jetzt wird noch was nachgeladen. Da können wir die einzelnen Teile nochmal anzeigen, wenn es geht. Ich glaube, das kommt jetzt hier nicht ganz so groß raus. Ist aber teilweise zu sehen. Gut, Buddy Linux. Enlightenment E17 als Fenstermanager, sehr gut geeignet, auch für ältere Geräte ab 486 oder so uralte Kisten wie meine, Taschensprennfähige zum Beispiel, gut. <lacht> gut, Samsung macht er mit, gut, ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas dann auch hier vielleicht mal auf ein Pad packt, weiß ich nicht genau, vielleicht hat hier jemand so ein Gerät, würde mich mal faszinieren. Gut, wie mache ich das jetzt wieder zu? Da oben ist das Kreuzchen, ja, das rote Kreuz. Ne? Da kommt, kommt nicht der Krankewagen, da können wir draufklicken, ist das wieder fort. So, wie kommen wir jetzt zu dem Programm? Anwendung, Internet. Jetzt im Moment sehe ich es da nicht. Ne? Kommt, aber ich, ich weiß, er ist drin. Gut, gehen wir erstmal auf Terminologie oder so ähnlich. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendeine religiöse Sekte, sondern äh, uh, na, na, na. Leerzeichen, Minus, A, uh, Enter. Wir haben hier ein 38012er Kernel. Sehr schön, deshalb funktioniert das ja alles so schmerzfrei. Hier in der 32-Bit-Version. b Shift, unterstrich Release, Tab drücken, Autokompletierung uh, Minus, A, uh, Enter. Man sieht noch Release 1204 Precise, ne? 1204 Precise, ich hoffe das ist groß genug, dass es im Video noch erkennen könnt, I hope so, so, sieht man da rein, gut, jetzt könnt ich ja testen, kann ich jetzt Thunderbird von hier aus, von spätestens beim Neustart soll es dann da sein, Thunderbird, ne? also wurde Autokompletierung, wurde direkt hier erkannt, könnte ich jetzt Enter drücken, sollte dann starten und das tut es auch. Wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben? Nö, will ich nicht. Warum haben die keine E-Mail-Programme dran? Wir okay, haben die alle WhatsApp oder was? Äh, Werde ich später konfigurieren. Oder haben Angst vor Prisen. Ne? Besser nicht E-Mail schreiben. Das wird standardmäßig rausgenommen. Gut, äh, ach, mein schwarzer Humor. Das ist auch mein schwarzer Hintergrund. Gut, und jetzt sind wir wieder auf dem Terminologie. Sieht man hier oben. Kann man ja schließen. Sehr nett. Außerdem kann man auf dieses Blättchen da unten vom Body, ne, kann man draufklicken, sieht es so aus. Und hier hätte ich auch direkt gesehen, Sun Earth, dann könnte ich auch von da aus starten. Sehr schön, will ich immer noch nicht, will kein Prism, nein, meine E-Mails werden alle mitgelesen. Ich wohne in der Nähe von Darmstadt, da sind 11.000 NSA-Mitarbeiter, wollen wir nicht, ne? In Wiesbaden wird übrigens auch neu gebaut, sehr schön. Ähm, Synaptic Paketverwaltung, Terminologie, Midori Webbrowser. Das hat jetzt die NSA wieder gehört. Muss ich morgen ganz vorsichtig Schlüssel an meinem Auto drehen, nicht, dass es explodiert. Aber das werden ja wohl die Theoristen sein. So, Connecting to the Internet, Installing Software, kann man sich da angucken. Ne, Info, da. Ne, about. Heute treffe ich sogar mal das ist Midori 049. Ein schlanker Internetbetrachter, ne? das ist äh, quasi zum Abnehmen sehr schön. Ne? Gut, da auch wieder zu. Kann man auch offen lassen. Pfiffige Geschichte. Enlightenment Dateimanager. Enlightenment E17 könnt ihr auch unter Ubuntu nachinstallieren. Ja, hier sehen wir zum Beispiel, heißt hier Arbeitsfläche. Ne? Und es das heißt auch gleichzeitig Desktop. Wir können jetzt auch noch ein Symbol fordern. Ich möchte noch den Schreibtisch haben. Äh, komplett äh, hatten wir bei den letzten Videos mal so als Thema, ne, dass man sich nicht einigen kann, wie heißt denn das jetzt eigentlich da so? Doppelklick, Home, Body, funktioniert wunderbar. Desktop Install. Da kann ich Body direkt auf die Festplatte installieren. Hier unten habe ich auch so ein Rolldingens Das Hier unten ist auch so ein Kirchens. Sehr schön gut verzeichnet. Nett. Gut, und da oben wieder zu. Gut, die Desktop-Variante sieht natürlich von der Bedienung etwas anders aus. Gut, Home-Button hier oben. Äh, navigiere. Persönliches Verzeichnis, Arbeitsfläche, Desktop, Arbeitsfläche. Favoriten habe ich im Moment noch keinen. Und ne? dann könnte ich auch hier Home, Podi, Arbeitsfläche, Desktop. Wunderbar, muss ich immer draufbleiben, so ein bisschen. Dann geht's. Ne? Hier ist das eingelegte, simulierte CD-ROM-Laufwerk, kann ich mal drauf gehen sieht man aus ne? Image-Dateien, bla bla Gut, jetzt machen wir das mal offen. Klar, das zusätzliche Starten, Fenster Elfe haben wir. Elfe. 11, ne? Sehr schön. Fenster aufräumen. Body Linux über. Über ist nicht schlecht. So, da haben wir Body Linux Enlightenment Desktop. Sehr schön, der ist ein bisschen langsam gescrollt ist. Brauchen wir nicht. Ähm, zu, dann. Enlightenment über, dann kommt auch wieder was, Copyright 2000 bis 2012 durch das Enlightenment Entwicklungsteam, also Samsung sehe ich jetzt hier nicht, Enlightenment.org, sehr schön gemacht Leute. So, äh, Fenster-Body-Add-Software, haben wir auch, Software hinzufügen, kommen wir hin ne? da kann man auch irgendwas hier direkt, ähm, ich meine über die Webpage kann man auch was installieren ne? Gut, was ist Everything? Da gibt es auch noch so ein Ja, ich suche alles Ding. Gut, gehen wir mal auf den Home-Button, damit wir den auch mal gesehen haben. Gesehen. Man kann sich auch mehrere Arbeitsflächen einrichten, sehr schön. Einstellungskonsole, sehr, sehr viele Einstellmöglichkeiten. Da hinten geht es noch weiter. Da geht es noch weiter. Anwendung, Bildschirm, Schwärzen, also Bildschirmschoner, Bildschirmsperre, Arbeitsflächen. Wie gesagt, kann man sich da mehrere einstellen. Da gibt es schöne Schieberegler. 1, 2, 3 oder ganz viele. Eins der Arbeitsflächen ist frei. Wenn sie nicht, dann schreibt ihr scheiß gut. Hier kann man die Tastatur, die Bildschirmtastatur auf Englisch umschalten oder nicht. Nochmal gedrückt sieht man das. Nochmal gedrückt saß. Gut, hier fehlen natürlich mir die Funktionstasten und die deutschen umleute ü, ü. Aber das kann man sich dann... Wie man hier sieht, wahrscheinlich dann nachinstallieren. Hier Tastatur wieder fort. Oder auch nicht. Gut. Ähm, schließen wir das mal. Und, beziehungsweise muss ich jetzt mal richtig klicken. So, das Ding muss ich da drauf drücken. So, Sprache ist vielleicht nicht schlecht, wenn es Deutsch ist. Gut, das Ding ist jetzt noch offen. Kann ich jetzt die Fenster, Fenster aufräumen? Mal gucken, Fenster. Fenster aufräumen dann tut sich nichts also das ist noch ein kleiner bug aber wir könnten jetzt mal halber auf eine andere andere arbeitsfläche gehen virtuelle arbeitsflächen wir haben zwei weitere eingerichtet ne? die heißen hier 00 da sind wir auf toilette nee, gut dann sind wir hier so also das ding hat sich da geöffnet ich komme nicht wieder zurück normalerweise haben wir eine arbeitsfläche das kennen wir vom Body, dass wir einfach auf die arbeitsfläche klicken können und gar nicht viel machen Müsste. Jetzt kann ich wieder zurück auf die andere Arbeitsfläche, virtuelle Arbeitsfläche 00. So. So, und da müsste ich jetzt den Pfeil, und jetzt ist es wieder fort. Jetzt ist die Tastatur bald irgendwann mal wieder weg. Oder auch wieder nicht. Gut. Ähm, warum das hier so ein bisschen buggy ist, weiß ich nicht. Gut, hatte ich jetzt in meinem ersten Test noch nicht. Macht ja nichts. Ähm, Bildschirm. Bildschirmfläche, Anwendungen, persönliche Anwendung, Starter, Neustart, Anwendung, Arbeitsumgebungen. Oh, das wird mit GNOME und KDE. starte Gnome-Dienste beim Anmelden und starte KDE-Dienste beim Anmelden. Hatten wir jetzt letztens auch gesehen beim anderen. Betriebssystem, sehr schön. Ilome. Das ist jetzt glaube ich das hier, was wir hier sehen. Das ist glaube ich das mit, mit der Geschichte hier touch mäßig so wie ich das sehe. Ist das richtig? Ja. Schließen. Weil da gibt es eine Richtlinie. Illumie oder Tablet. Ne? Kann ich mir da aussuchen. Gut. Nette Geschichte. Eingabegeräte. Berührungseingabe. Fingerscrolling aktivieren. Grenzbereich beziehen. Mit dem Finger kann ich hier mit Dingern hin und her. Wunderbar. Schließen. Da kann ich mir das zumachen. Prima. Ich denke, das sollte auch so ziemlich jetzt gereicht haben. Everything wollte man wir mal gucken. Everything, da kann ich was suchen. Hier ist so ein Suchding, das blinkt. Tastatur einblenden. Jetzt habe ich natürlich Everything wieder zugemacht. Äh, so könnte ich hier machen. Internet könnte ich dann auch hier rüber gucken. Midori Browser Thunderbird. Und ich kann wieder zurück. Geht auch. Systemwerkzeuge. Zurück, Zubehör, Zurück, brauche ich jetzt eigentlich streng genommen nicht, Home ist wieder fort, weil ich kann das auch hier sehr schön drüber machen, Hutverzeichnis, gehen wir mal zum Beispiel in User, warum gehe ich jetzt in was größeres, damit ich hier auch mal so ein bisschen rollen kann, das wollte ich noch zeigen, Also das, das funktioniert bei manchen Sachen, ich habe richtig dicke, schöne Rollbalken hier am Rande, aber am besten ist das dann hier fingermäßig zum Rollen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. bleiben mit freundlichen Grüßen. Und wir schauen uns das nächste. Betrieb an. Und tschüss.